Hallo, heute geht es um die Struktur und wie du die betonst. Das ist ganz, ganz simpel und das zeige ich dir heute in dem Video. Du trägst erst eine Spachtelmasse auf und die habe ich selber hergestellt. Also das ist so einfach. Schau mal in die Videobeschreibung unter das Video. Du kannst aber natürlich auch einfach fertige, gebrauchsfertige Spachtelmasse benutzen, die Auftragen trocknen lassen, ganz wichtig. Und dann geht es in das Arbeiten, ins Auftragen, wieder wegnehmen. Und das zeige ich dir, wie das geht. Also es ist genauso wie für Anfänger, wie für Geübte, das ist ganz gleich. Du bist da relativ über, den, über das Tun einfach auch schnell dabei, glaube ich. Also viel Spaß mit dem Video, ganz viel Spaß beim Malen und einen ganz schönen Sonntag für dich. So, ich habe jetzt hier meine Spachtelmasse drauf und jetzt kannst du das Glätt, den Glätt die Glättkelle <lacht> nehmen ja, und einfach verstreichen. kriegst du es halt ähm, über die Fläche homogener gestrichen. Also gerade wenn du größere Arbeiten machen möchtest, kannst du es damit halt ganz gut machen. Aber du kannst es auch genauso gut hier mit dem kleinen Spachtel die Masse verteilen und danach muss die auch erstmal wieder trocknen. Mach das einfach so, wie du Lust hast oder ja, was du auch an Werkzeugen zu Hause hast. Das ist ganz egal. Also die Masse muss jetzt darauf, soll eine Struktur entstehen und und dann lässt es wieder trocknen. Also, es sind immer auch Übungen mit dem Werkzeug. Deshalb, wenn du es hast, probier es einfach aus. Blau habe ich mir jetzt erstmal rausgesucht und damit fange ich erstmal an und dann gucke ich mal, wie es so weitergeht, aber in Blau streiche ich jetzt erstmal die ganze Fläche ein. Guck mal, du siehst schon, wenn du die Farbe verteilst, dass sich ähm, die Struktur hervorhebt. Also das ist genau das, worum es hier geht. Also du betonst einfach immer die Struktur über den Farbauftrag und das geht über das Farbeauftragen und über die Farbe wieder wegzunehmen. So, jetzt ist die Farbe da drauf. Du siehst schon, dass die da in den Tiefen ist. Es sieht schon schön aus. Und jetzt ziehst du vorsichtig die nasse Farbe wieder runter. Und das war's auch schon. So ganz einfach und es kann ruhig ein bisschen lieber ein bisschen heller sein, denn du gehst gleich sowieso noch mal wieder mit Farbe drüber. Dann lass es lieber ein bisschen heller. Ja, und dann kannst du schon eine andere Farbe mit auftragen. Also ich habe jetzt hier so einen bräunlichen Erdfarbton und ziehe den mal dünn rüber. Und da kannst du auch einfach spielerisch mit umgehen. Ich weiß noch gar nicht so genau, in welche Farbrichtung ich gehe. Ob ich viel Rot reinsetze oder hier ein Gold. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich habe hier so einen schönen Goldton. Und den verteile ich mal. Der sollte eigentlich auf, also auf hell schimmert er richtig schön. Und hier wird da wahrscheinlich grün durch das Blau, also mal gucken. Die Mischung mit dem Gold dann in sich finde ich ganz schön. Also da arbeite ich noch mal dran. ist Jetzt die Frage inwieweit man diese Fläche relativ klein für mich <lacht> interessant gestaltet. Also ich will jetzt ja die Struktur betonen, ich will jetzt keinen goldenen Schnitt Schnittaufteilung oder ähm, es soll ein dekoratives Stück werden. Also kein Bild in sich. Das Schöne an dieser Arbeit ist, dass du ja, dich die ganze Zeit so leicht über die Fläche bewegst und die Struktur hier und da betonst. Das Ganze natürlich auch irgendwie zusammenwachsen lassen musst, überall an den Stellen, wo du gerade arbeitest. Aber es hat was ganz Meditatives, also ist gar nicht anstrengend, es ist ganz leicht, macht viel Spaß. Ich probiere jetzt hier nochmal so ein Sienna, mal gucken, wie der aussieht. Ja, den kann ich mir ganz gut vorstellen. Vielleicht nehme ich den auch nochmal größer drauf. brauche doch noch hier meine Linie hier und da so ein bisschen kannst auch drauf rumwischen ist gar kein Problem manches bleibt haften manches nimmt es wieder ab kannst unterschiedliche Kreiden verwenden also ich brauche einfach die Linie Bei so einer meditativen Arbeit kannst du dich so reinlassen, deine Gedanken kommen und gehen lassen. Ich musste viel an meine frühere Arbeit denken, da habe ich also ähm, ja, Quadratmeter für Quadratmeter gemacht. Riesige Wände, riesige Räume, Bäder, alles Hallen und sämtliche Steine imitiert. Also ist eine schöne Arbeit. Macht es macht Spaß, es hat was sehr Meditatives. Also einfach machen, wie immer. Probier das aus und ja, genieß die Zeit. Du kannst es toll auch einfach hinstellen. Also muss gar nicht an die Wand gehängt werden. Das kann man auch toll auf so ein Zeitboard stellen oder im Flur, irgendwo auf dem Schränkchen oder wo es auch immer bei dir hinpasst. Die Farben kannst du verändern, wie es dir gefällt. Also einfach machen. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du auf meinem Kanal bist. Es macht Spaß, mit dir zusammen durch die Zeit zu gehen. Also danke für deinen Kommentar und genieße einen schönen Sonntag. Ja. Uhren sind auch Thema in dem Buch auf Seite 32, 34 und 36. Da findest du auch eine Übung. Ja, lies dir das einfach nochmal durch und machst dir bewusst, beim Malen, also wenn du jetzt dieses Bild zum Beispiel malst und du liest dir das vorher noch mal durch, dann weißt du auch, was du dann tust. Also ein Stück mehr zumindest. Viel Spaß und probier es einfach aus.